Lange musstet ihr warten, jetzt dürfen wir euch endlich verraten, welche große Veränderung euch 2018 im Moviepark erwartet. Und Profis wie der Mystery River Fanclub zum Beispiel haben wahrscheinlich schon erraten, wo wir uns hier befinden. Genau, das ist natürlich der Eingangsbereich vom Mystery River, aber auch da schon die erste Anmerkung, Mystery River wird diese Attraktion in der Saison 2018 nicht mehr heißen. Nein, denn es wird eine Umgestaltung geben, die betrifft nicht nur das Innere, sondern auch den Namen der Attraktion. Und äh, was genau hier eigentlich los ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Genau, würde ich sagen. Auf geht's! Wir stehen hier im winterlichen Mystery River mit Manuel Prosotowitz, dem Director Marketing und Sales von Park Germany. Danke, dass wir mal wieder da sein dürfen. Schön, dass ihr hier seid und auch äh, bei diesen winterlichen Temperaturen den Weg zu uns in den Park gefunden habt. Ja, ähm, kurze Frage, kannst du uns vielleicht kurz sagen, warum wir uns ausgerechnet im Mystery River befinden? Na klar, es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, aber ähm, wir haben natürlich schon seit einigen Jahren die Intention, dem Mystery River ein neues Gewand zu verleihen, den neu zu thematisieren. Das ist halt auch einer. Der beliebtesten Fahrgeschäfte bei uns im Park nach wie vor und äh, viele Gäste haben natürlich auch immer wieder den Wunsch geäußert, wann nehmt der Mystery River in Angriff, wann passiert was und 2018 ist es soweit. Wir nehmen ihn in Angriff und es wird was passieren. Also du hast gerade schon so ein bisschen die Gästewünsche angesprochen. Ist das der Hauptgrund, warum man sich dazu entschieden hat, den Mystery River umzuthematisieren? Also es ist ja nur eine der ältesten Attraktionen im Park und auch eine der beliebtesten. Also ist es einfach mal an der Zeit neuer Anstrich, neues Thema. Es ist jetzt nicht an der Zeit, aber ich denke, die letzten zwei bis drei Jahre im Park haben gezeigt, dass unser Qualitätsanspruch und auch die Entwicklung des Parks deutlich besser voranschreitet, als es in den Jahren davor der Fall war. Wir haben einen sehr, sehr hohen, mit Thorsten Backhaus zusammen, wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, und wir nennen das Quality Development, das heißt wir müssen den Park natürlich auch wieder auf ein gewisses Level heben und im Zuge dieses äh, Qualitätsimprovements ist natürlich auch Mr. River als wirklich tatsächlich ist es das beliebteste Fahrgeschäft im Park und äh, die meisten Gäste besuchen dieses Fahrgeschäft und es ist natürlich eigentlich äh, so wie es jetzt aussieht nicht wirklich repräsentativ und gerade weil wir jetzt auch jedes Jahr und in jeder Saison das Qualitätsmanagement anpacken, ist Mr. River eins der größten, im wahrsten Sinne der größte Baustelle die wir haben haben. Und deshalb wird das jetzt 2018 angepackt. Das Thema haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein, zwei Worte sagen. Und ich greife schon mal direkt vor, warum ist es genau dieses Thema geworden? Das Thema wird sein, es wird sich alles um Excalibur drehen, das mystische Schwert. Und ähm, ja, warum dieses Thema? Wir haben natürlich eine gewisse Grundstruktur und äh, der Rapid River Ride, so wie er hier steht, gehört zu den größten in Europa. Das heißt unglaublich viel Fläche, unglaublich viele Elemente, die es zu thematisieren gilt. Und da muss man natürlich schauen, welches Element, welche Thematisierung passt denn schon überhaupt auf die vorhandene Struktur des Rides. Und äh, dadurch, dass wir halt auch sehr viel mit diesem Rockwork gearbeitet haben, sehr düster, sehr dunkel, viele Höhlen, da liegt es natürlich nahe, dass man etwas Mystisches macht, mittelalterlich. Und Excalibur ist natürlich auch schon sehr häufig äh, verfilmt worden. Und das Thema Film hat bei uns natürlich immer oberste Priorität und ist unser USP. Und äh, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Excalibur als Hauptthema zu nehmen. Und das wird sich nachher auch im Namen wiederfinden. Wir sind gerade noch in der Namensfindung, also so viel kann ich noch nicht verraten. Aber sobald der Name steht, wird Excalibur auch im Namen des Rides wiederzufinden sein. Und äh, ist halt auch ein Thema, was generationsübergreifend ist. Das ist uns ja auch immer wichtig dass wir sowohl die Familie mit Kindern abholen als auch die teens und die jungen Erwachsenen. Wie lange wird denn die Umthematisierung der ganzen Attraktion so ungefähr dauern? Also wir haben tatsächlich schon angefangen letztes Jahr direkt im November infrastrukturelle Dinge zu ändern, zumindest die ganzen Boxen. Wir kriegen auch eine neue Soundanlage und äh, neue Lichttechnik und äh, da haben wir schon im November angefangen, das alles rauszureißen und die Umthematisierung geht relativ schnell vonstatten, weil wir tatsächlich auch die ganzen Props und äh, thematischen Elemente, die neu integriert werden in den Ride, die werden äh, vorproduziert, sodass sie nachher einfach nur noch in den Ride eingebracht werden müssen. Allerdings wird er leider nicht wirklich pünktlich zum Saisonstart fertig sein und ähm, wir rechnen aktuell Ende April. Das ist so unsere interne Deadline. Wenn wir es früher schaffen, freuen wir uns. Aber das sind jetzt so die aktuellen Planungen und anhand der ganzen äh, Projektphasen, die wir jetzt durchlaufen, ist das durchaus realistisch. Jetzt haben wir ja im letzten Jahr schon eine kleine Änderung gehabt und auch die Fahrrinne ist in letzter Zeit mal überarbeitet worden. Ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass sich am Fahrgeschäft selber, also am Fahrsystem, nichts ändert? Also wir haben natürlich und die Größe des Fahrgeschäftes, man sieht jetzt nur einen Bruchteil, aber es ist wirklich gigantisch und das sind natürlich alles in Beton gegossene Fahrrinnen hier. Und wenn wir das anpacken würden, dann wären wir zum Sommer noch nicht fertig und letztendlich das Fahrgeschäft ist ja auch so beliebt aufgrund seiner Fahrstruktur und seiner Fahreigenschaften. Und deshalb haben wir das jetzt auch nicht angepackt und werden wirklich uns nur einer sehr aufwendigen Thematisierung widmen. so ein umfangreiches großes Projekt angeht, wie genau geht ihr an so eine Umthematisierung heran? Also zunächst einmal machen wir uns natürlich intern erstmal Gedanken mit der Geschäftsführung, mit dem Marketing, was kann man gut vermarkten, was passt auf die Infrastruktur, ähm, welche Optionen gibt es, was sind unsere unsere Zielgruppenanforderungen, die wir haben. Wir müssen natürlich auch immer schauen, dass wir die, die Zielgruppe abdecken. Bei uns ist es ja so, dadurch, dass wir den Fokus sehr auf IPs, also auf Lizenzen haben, schauen wir natürlich immer, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben, da wir jetzt im letzten Jahr Star Trek haben. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir eine gewisse Balance haben im, im Non-IP-Bereich und all diese Faktoren fließen nachher mit ein. Und ähm, dann gibt es tatsächlich sogar einen Pitch. Man geht an verschiedene äh, Theming-Firmen und an Design-Firmen ran und stellt ungefähr sein grobes Anforderungsprofil vor. Und äh, die arbeiten dann mit dem Anforderungsprofil unseres Unternehmens, arbeiten die dann Konzepte aus und letztendlich entscheidet man sich dann für ein Konzept. Und das ist dann letztendlich erstmal der Startpunkt und da geht man dann weiter in die Tiefe. Durchläuft viele Prozesse, Projektprozesse, Projektphasen, bis man irgendwann dann da ist, ähm, ja, wo man hin möchte und so, dass auch alle Parteien zufrieden sind und letztendlich äh, muss es ja auch alles immer umsetzbar sein. Es muss auf die Infrastruktur passen, es muss natürlich unseren Witterungsbedürfnissen hier entsprechen und da sind ganz ganz viele Faktoren, die man äh, berücksichtigt und deshalb sind wir jetzt auch schon äh, seit fast anderthalb Jahren sind wir jetzt schon in dieser Planungsphase, was wir machen, welches Thema wir machen und ähm, das ist ein sehr sehr umfangreicher Prozess. Jetzt ist ja die Infrastruktur und das Fahrgeschäft mittlerweile schon über 20 Jahre alt. Ähm, ergeben sich dadurch, sage ich mal, auch gerade in der Planung besondere Herausforderungen, wenn man sowas unthematisiert. In der Tat ja, weil das Fahrgeschäft ist 20 Jahre alt und äh, beherbergt so die ein oder andere Überraschung. Also wenn wir dann hinter das Rockwork mal schauen und wenn wir schon mal Sachen abbrechen und ähm, da findet sich dann doch die ein oder andere Hürde oder der kleine Stolperstein, wo man einfach sieht, oh die Infrastruktur, weil letztendlich alles ist aufgebaut auf ein, ein Stahlgrundskelett und äh, da muss man teilweise auch nochmal Sachen entfernen. Da muss man wieder im Prozess berücksichtigen, dass neue Unterkonstruktionen gebaut werden müssen. Ähm, wenn es neue Props gibt, wie werden die dann wirklich mit ihr integriert? Äh, wo kann man die festmachen. Also da sind schon einige Hürden und Herausforderungen, die man äh, durchläuft bei so einer äh, Projektphase äh, und insofern ähm, ist das wirklich ein sehr dynamischer Prozess und äh, ja, also wir sind wie gesagt seit einigen Monaten jetzt schon in diesem finalen dynamischen Prozess und immer wieder gibt es neue Überraschungen und ähm, ja, aber ich hoffe wir haben sie jetzt alle gefunden und äh, können jetzt auf einer guten Grundstruktur weil, wieder aufbauen. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns natürlich drauf und werden auch weiter über den Verlauf des Baus und der Umthematisierung vom Mystery River, beziehungsweise zukünftig dann Excalibur Plus X. Excalibur Plus X, genau. Lassen wir es erstmal so stehen und dann äh, dürft ihr sicherlich einer der ersten sein, die den neuen Namen verkünden können. Das freut uns. Vielen Danke. Dank, dass ihr da seid. Ciao. <Musik> Wie bereits bei zahlreichen weiteren Projekten der letzten Jahre, setzt der Moviepark Germany auch bei der Gestaltung von Excalibur auf die bewährten Qualitäten von IMA-Score und IMA-Media. Als Experten für musikalische Thematisierung und hochwertigen Media-Content unterstützen sie den Park dabei, die notwendige Atmosphäre in der Attraktion zu schaffen. Für das kreative Konzept wurde die niederländische Firma Leisure Expert Group NL engagiert, deren Fähigkeiten ihr schon bei der Neuheit des Jahres 2016, The Walking Dead Breakout, erleben konntet. Die thematische Gestaltung übernimmt die dänische Firma Design. Spannende Neuigkeiten aus dem Mystery River bzw. Excalibur. Via so Plus ganz, X, ne? Der Name ist ja noch nicht so ganz final. Genau, das Thema aber schon Excalibur, äh, das ist auch tatsächlich ein sehr spannendes Thema, denn es hat relativ viele Facetten, die man da abbilden kann, viele verschiedene kleine Feinheiten und da halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Das war natürlich heute nicht alles. Äh, ihr findet uns nach wie vor auf Facebook, da könnt ihr uns auch gerne allgemeine Fragen stellen. Wir haben eine Facebook-Gruppe für Austausch, Kommunikation und so weiter. Wir sind auch auf Twitter vertreten, da findet ihr uns auch. Genau, und wir werden natürlich auch unsere Baustellendokumentation in Videoform weiter fortführen und euch immer auf dem Laufenden halten und euch natürlich zeigen, was sich hier in dieser gigantischen Attraktion so alles tun wird. Ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne restliche Semi-Winterzeit und äh, wir sehen uns dann in Kürze wieder, würde ich sagen. Bis bald! Tschüss.